Herzlich Willkommen nach der kleinen Sommerpause zu einer weiteren Episode Irgendwas mit Recht. Heute spreche ich mit meinem Kollegen am Kompetenzzentrum für juristisches Lernen und Lehren, Kevin Aschendorf. Ich grüße dich, Kevin. Hallo, Marc. Kevin, erzähl doch mal ein kleines bisschen, was du bislang so gemacht hast und was jetzt deine aktuelle Aufgabe hier an der Universität zu Köln ist. Denn wir wollen ja auch nicht nur neben dem Anwaltlichen und dem Richterdasein beispielsweise und den anderen Berufen, die wir hier schon behandelt haben, Lebensläufe beleuchten, sondern auch mal so ein bisschen noch in die Lehre reingehen. Und deswegen, ja, unterhalten wir uns ja hier heute zusammen. Ja, gerne. Das Kompetenzzentrum, du sagtest es, wir sind Kollegen am Kompetenzzentrum für juristisches Lernen und Lehren. Und wir machen ja in der Regel drei Sachen. Zum einen bieten wir Dozentencoachings für Lehrende an, verwalten AG-Materialien für Arbeitsgemeinschaftsleiter. Darüber hinaus bieten wir Lernangebote für Studierende an. Da gehört zum Beispiel eine Klausurenwerkstatt zu, Einführungsveranstaltungen am Beginn eines Semesters, oder eben Lehrveranstaltungen zum Verfassen juristischer Haus- und Seminararbeiten, einen court und zu guter Letzt machen wir ja auch didaktische Forschung. Also wie kann man Juristenausbildung eigentlich verbessern oder vielleicht sogar, was sollte Juristenausbildung eigentlich sein? Welche Fähigkeiten soll ein Jurist am Ende der Ausbildung haben? Mhm. Und was hast du vorher gemacht? Also wie war dein Weg hierhin sozusagen? Relativ kurz. Ich ähm, hab erst mein erstes Staatsexamen, stehe jetzt kurz vor meinem Referendariat, habe nach dem Abitur eine Zeit lang in der Krankenpflege gearbeitet und dann angefangen äh, Jura zu studieren. Habe als studentische Hilfskraft lange beim Kompetenzzentrum gearbeitet und bin jetzt eben wissenschaftlicher Mitarbeiter hier. Ja, und äh, bin jetzt gespannt auf mein Referendariat. Also der Weg war gar nicht so lang hierher. Mhm. Okay, und du bist jetzt hier für zwei Sachen im Prinzip verantwortlich, zum einen für die Vor neben also unter anderem verantwortlich, zum einen für die Vorlesungsaufzeichnung und zum anderen für den BWGB court richtig? Genau, das sind so meine beiden Schwerpunkte, die Organisation dieses BGB -Mood courts und ähm, daneben eben die Forschung äh, zum Thema Vorlesungsaufzeichnungen, äh, also was was bringt Vorlesungsaufzeichnung in der Juristenausbildung? Ist das überhaupt was Gutes oder ist das eine Gefahr. Mhm. Ja, dann steigen wir da direkt ein. Ist es dann was Gern. Gutes? Ich glaube, wie mit allen Angeboten, die die wie mit allen Möglichkeiten, die die Digitalisierung uns heute bietet, müssen wir da sehr genau hingucken und dann auch weiter differenzieren. Also gerade bei der Vorlegungsaufzeichnung ist immer die Frage, wie wird das eingesetzt? Also soll die Vorlegungsaufzeichnung zur Nachbereitung verwendet werden für die Studierenden? Soll die Vorlegungsaufzeichnung die Vorlesung ersetzen oder soll die Vorlesungsaufzeichnung zur Vorbereitung dienen. Dann hätten wir so ein Flipped-Classroom-Modell. Ich denke, das muss man vielleicht erläutern. Mhm, klar, gerne. Ähm, Flipped-Classroom bedeutet, der Studierende bereitet sich auf die Vorlesung vor und hat dann in der Vorlesung die Möglichkeit, Fragen zu stellen und äh, ja, genau, die, sich diese Fragen äh, erklären zu lassen vom Dozent. Und da müssen wir dann genau hingucken, was wollen wir mit der Forderungsaufzeichnung und ist das auch für die Studierendengruppe, die wir da konkret haben, geeignet. Mhm. Wir studieren zwar alle Jura, sind ja aber in unterschiedlichen Phasen unseres Studiums unterschiedlich fähig, an Recht ranzugehen. Und genau, damit beschäftige ich mich. Und wo wäre das geeignet, würdest du sagen? Also nicht geeignet wäre es in Seminaren mit kleinen, mit wenig Studierenden, in denen, es, in denen es gezielt darum geht, miteinander über wissenschaftliche Themen zu sprechen. Mhm. Das funktioniert mit einer Vorlesungsaufzeichnung nicht. Gut geeignet ist es in größeren Vorlesungen, in denen der Studierende ja sowieso eher Konsument von der Lehre von dem vom, vom, vom Dozenten ist und weniger aktiv mitmachen kann. Denn das fällt bei der Vorlesungsaufzeichnung ja vollkommen weg. Da hm. kann da ja nicht mitmachen. Ähm, darüber hinaus muss man, kann man sich dann nochmal überlegen, wie ist das so mit den Studierenden in den ersten Semestern? Also sollen die eigentlich Universität auch als äh, Lehr- und Lernort wahrnehmen? Und wenn wir dann direkt mit Vorlesungsaufzeichnungen kommen, dann könnte das problematisch werden. Also ich denke, so in, für größere Vorlesungen, zweites, drittes, viertes Semester, darüber können wir da sehr, sehr gut äh, Nachdenken, ob Vorlingsaufzeichnungen, Vorlingsaufzeichnungen was Gutes sind. Darüber hinaus wäre ich da auch vorsichtig. Ist das dann eigentlich technisch heutzutage ohne Probleme möglich? Das, also Vorlingsaufzeichnung, das ist ja wiederum ein weiter Begriff. Also Vorlingsaufzeichnung kann ja auch schon sein, wenn, man, wenn nur der Ton mitgeschnitten wird. Hier an der Universität zu Köln haben wir größere Hörsäle, die mit äh, Kameras ausgestattet sind. Das wurde irgendwann mal installiert, hat, glaube ich, 10.000 Euro pro Hörsaal gekostet. Also jetzt auch keine Summen, die jetzt exorbitant hoch sind. Und äh, dann ist das nur ein Knopfdruck und der Dozent wird aufgenommen. Mhm, okay, gut. Da braucht also die Uni ein bisschen ähm, ja, technische Infrastruktur, aber dann ist das letztlich machbar. Genau. Ich frage mich gerade, ob es nicht eigentlich auch eine andere Art oder eine moderne Art der Vorlesung dafür braucht. Spielt das eine Rolle? Ähm, also gewiss muss der Dozent einige, einige Sachen beachten, wenn er sich denn aufnehmen lässt. Also Tafelbilder sind nicht lesbar, wenn sie aufgenommen werden. Das funktioniert nicht. Darüber hinaus äh, muss der Dozent eigentlich nicht so besonders viel beachten. Im Grunde im umgekehrten Falle, der Studierende sitzt in der Vorlesung. Da müssen wir uns darüber Gedanken machen, welche Methoden muss der, muss der Dozent eigentlich einsetzen, damit der Studierende auch aktiviert werden kann. Hm. Wenn, das, wenn der Dozent sowieso nicht vorhat, da seine Methoden zu überdenken, dann kann auch eine Vorlesungsaufzeichnung wunderbar verwendet werden. Und welche Vorteile hat es, außer natürlich, dass man auf den ersten Blick nicht mehr in die Vorlesung gehen muss, aber dann hat man die Vorlesung natürlich irgendwie an seinem Rechner oder an seinem iPad. Ähm, welche Vorteile hat dann die Vorlesungsaufzeichnung für Studierende? Warum sollte man das generell mal andenken? Dass der Studierende dann nicht mehr in Vorlesung gehen muss, ist ja allein auch schon ein großer Vorteil, wenn man sich überlegt, dass, äh, ich habe da mal so eine Zahl gehört, 63 Prozent aller Studierenden berufstätig sind. Mhm. Und wenn 63% Prozent aller Studierenden berufstätig sind, dann müssen auch 63% Prozent aller Studierenden schauen, dass sie ihren Beruf parallel zu, zum Vorlesungsbetrieb ähm, organisiert bekommen. Und da bietet diese Vorlesungsaufzeichnung auch eine zeitliche Flexibilität. Also das muss auch nicht unbedingt was Schlechtes sein, dass der Studierende dann nicht mehr äh, zur Vorlesung gehen muss. Und auch bei höherwährenden Mieten in Städten entfällt da auch viel Pendelzeit. Ne? Und mhm. nimmt da vielleicht dann auch auch Druck, äh, zur Uni kommen zu müssen und das möglichst pünktlich. Darüber hinaus, klar, ist es ist ein wunderbares, ach genau, da, darüber hinaus kommt sehr darauf an, wofür die Vorlesungsaufzeichnung ähm, eingesetzt wird. Wenn sie jetzt, und davon gehe ich jetzt mal aus, wenn sie zur Nachbereitung eingesetzt werden soll, dann ist es ein wunderbares Instrument, die Vorlesung ganz unmittelbar zu wiederholen. Weil man nochmal Pause machen kann. Zum einen das, allein das bringt schon sehr, sehr viel, wenn innerhalb eines Vortrags Pause gemacht werden kann. Darüber hinaus wird es aber auch, und davon gehen wir in der Didaktik heute aus, immer wieder der Fall sein, dass jeder Studierende ganz bestimmte Teilaspekte verstanden oder eben nicht verstanden hat. Und da unterscheiden sich die Studierenden. Und bei der Vorlegungsaufzeichnung ist es ganz gezielt möglich, sich die Aspekte, die man verstanden hat, zu überspringen und die Aspekte, die man nicht verstanden hat, sich nochmal anzugucken. Mhm. Glaubst du, das wird in Zukunft noch mehr kommen? Oder haben wir da den Zenit des Hypes sozusagen schon erreicht? Also es ist ja schon ein Thema, was sehr viel diskutiert wurde in den letzten Jahren. Mhm. Was wäre denn deine Prognose für die nächsten, sagen wir mal, zehn Jahre? Wie sieht denn moderne Lehre in zehn Jahren auf diesen Punkt bezogen aus? Ich würde mir wünschen, besser als heute. Und mit besser meine ich, dass ähm, Dozenten mehr Mut haben. Ich glaube, es geht um Mut, Zeichnungen einzusetzen. Ähm, verspricht man sich in einer Vorlesung, macht man vielleicht einen inhaltlichen Fehler in einer Vorlesung, das, können, das kann jedem passieren, wir sind alle nur Menschen, aber dann ist das ja aufgenommen und auf Band. Und ich glaube, da haben sehr, sehr viele äh, Dozenten Sorge vor und sie haben auch Sorge, dass die Studierenden nicht mehr zur Vorlesung kommen. Was aber, so denke ich, wenn die Vorlesung ansprechend ist, nicht passiert. Also die Studenten kommen nur deswegen nicht zur Vorlesung, weil es aufgenommen wird. Ich glaube, es gibt noch viele andere Themen, andere Punkte, warum Studierende ähm, entscheiden dann doch zu einer Vorlesung zu gehen, obwohl, es, äh, obwohl sie aufgenommen wird. In, an der Uni Köln haben wir ja seit einigen Semestern die Möglichkeit, Vorlesungen aufzunehmen. Und hier haben wir leider in den letzten Semestern wieder eine rückläufige Tendenz. Also wir hatten, waren hier auch schon mal besser aufgestellt mit Vorlesungsaufzeichnungen, als wir das jetzt sind. Mhm. Du hast gerade von MUT gesprochen. Ich nutze mal die ganz, ganz schwache Überleitung und äh, leite zu MUT-Cords über, die mit dem deutschen Wort MUT natürlich wenig zu tun haben. Du hast, betreust hier an KJLL bzw. fürs Projekt recht aktiv auch den bgb mut -Cord. Mhm. Was ist das denn? Also auch für einen MUT-Cord braucht der Studierende Mut, um daran teilzunehmen. Ähm ein Mutkot ist eigentlich nichts anderes als eine simulierte Gerichtsverhandlung. Das ist ein Lehrformat, das kommt aus den USA. Die Studierenden nehmen die Rolle eines Anwalts an und plädieren dann als Anwalt der einen Seite gegen den Anwalt der anderen Seite. Und das soll eine Praxisnähe zwischen Ausbildung und dem späteren, also es soll eine Praxisnähe garantieren mhm. in der Ausbildung. Und wenn wir uns vor Augen führen, dass heute ein überwiegender Teil der Studierenden ja auch Rechtsanwalt werden unsere Ausbildung aber immer noch darauf ausgerichtet ist, für das Amt des Richters auszubilden. Kann, darüber kann man, Klammer auf, sicherlich auch diskutieren, ob das sinnvoll ist, aber das müssen wir an der Stelle jetzt nicht machen. Jedenfalls wollen wir mit dem Mood Court ähm, diese Nähe zum Anwaltsberuf lehren. Mhm. Und wie funktioniert das ganz praktisch? Mhm. Gibt, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Mood Courts. Unser Mood Court ist ein deutschsprachiger, universitätsinterner Court eben im Bereich des BGBs. Und bei uns können im Semester 16 Studierende teilnehmen, die in Zweierteams in einem K.O.-System gegeneinander antreten. Also so ergeben sich dann drei Runden. In der ersten Runde sind wir meist in einer Großkanzlei und im Finale sind wir dann im Oberlandesgericht. Ja. Welche Themen haben die Fälle, die dann dort verhandelt werden? Schwerpunktmäßig sind das äh, Rechtsgebiete aus den ersten drei Semestern, also Deliktsrecht, äh, vertragsrechtliche äh, äh, Themen ähm, und bei diesen Fällen müssen wir immer darauf achten, dass beide Parteien ungefähr gleich stark äh, sind und das, ist, das unterscheidet Mutkortfälle von sonstigen Klausurfällen. In Klausurfällen ist es egal, welche dieser Rechtsparteien Rechte er hat oder nicht. In moodcord fällen spielt das eine sehr, sehr große Rolle, weil sonst können wir diesen Wettbewerb nicht spielen. Und Studierende sind wahrscheinlich recht begeistert. Das ist so das, was ich mitbekommen habe, nachdem sie teilgenommen haben, oder? Das ist sehr gut, dass du sagst, ja, nachdem sie teilgenommen haben, ähm, sagen viele, das hat sich super gelohnt, ich habe ganz, was viel mitgenommen. Vorher, das ist das, worauf ich eben schon mal anspielte, braucht es sehr, sehr viel Mut, um sich für so einen Moodcord anzumelden. Denn ein Plädoyer zu halten vor drei erfahrenen Juristen, das ist was, das sind wir ja nicht gewohnt. Ähm, ich, überhaupt ist unsere ganze Ausbildung ja nicht darauf angelegt, mündlich irgendwas vorzutragen. Hm. Äh, und deswegen wollen das auch viele nicht machen. Unkenrufende würden wahrscheinlich sagen: Naja, gut, da lerne ich ja auch nichts fürs Staatsexamen. Wie würdest du das entkräften? Also, auch. Äh, wenn ich mich mit Fällen auseinandersetze, muss ich mich auch mit materiellen Recht auseinandersetzen. Für den Studierenden im Grundstudium, der könnte natürlich sagen, ja, aber ich muss ja jetzt äh, Fälle im Sachenrecht oder im Arbeitsrecht schreiben. Und ich erwähnte es eben schon mal, die Fälle befassen sich ja in erster Linie mit ähm, Rechtsgebieten des ersten, zweiten und dritten Semesters. Aber am Ende des Tages muss man ja irgendwie alles können. So, so ist ja unser Staatsexamen. Von daher... Ähm, klar, erstmal ganz nah, also erstmal völlig klar, mit dem materiellen Recht äh, muss man sich auch so auseinandersetzen. Darüber hinaus auch diese Fähigkeit, rhetorisch was vorzutragen, sogar die spielt ja auch im Staatsexamen eine Rolle. Also uns wird zu oft zurückgemeldet von Mutkort-Juroren, die auch gleichzeitig ähm, Prüfer im ersten Staatsexamen sind, dass man das wohl merkt, wenn jemand an einem Mutkort teilgenommen hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob das wirklich daran liegt, ob die, die mündlich besser sind bei einer mündlichen Prüfung, äh, ob die wirklich besser sind, weil sie eine Mutkartel genommen haben oder weil das ohnehin die sind, die sich eigentlich dafür interessieren und ähm, also dafür interessieren und gerne mündlich Dinge vortragen. Gut, aber sei jetzt mal dahingestellt. Jedenfalls unser äh, Lehrangebot richtet sich ja nur auch, also wir wollen ja auch Rhetorik vermitteln. Mhm. Und darüber hinaus glaube ich, dass wir, wenn wir Fälle, wenn wir Gutachten schreiben, aus der Sicht eines Richters raus, dann müssen wir uns nie die Mühe geben, mal wirklich tief zu buddeln und mal zu überlegen, welches Argument kann ich denn jetzt noch für die eine oder andere äh, Rechtspartei finden? Und das ist in Nuncott anders. Da muss ich mir überlegen, so jetzt bin ich Anwalt von der Seite, äh, von der einen Seite und da kann ich nicht einfach sagen, so jetzt hat sie aber Unrecht hier an dieser Stelle und jetzt äh, wer ich die Flinte ins Korn. Mhm. Also ich glaube, dass so eine Teilnahme an einem und mal eine parteiische Position einzunehmen, ganz viel auch mit Argumentationstiefe macht. Ja. Und was äh, kann ich tun, wenn ich mir das mal aus der Nähe anschauen will, wenn ich jetzt mitmachen will an der ganzen Sache? <lacht> ähm, wenn man jetzt, also Courts werden, die These stelle ich jetzt mal auf, nicht nur an der Uni Köln angeboten, sondern eigentlich an ganz, ganz vielen Universitäten, ich weiß, dass die meisten Universitäten auch Übersichten haben, damit welche Moodcords denn an diesen einzelnen Universitäten angeboten werden. Ist man jetzt Student bei, an der Uni Köln und sagt, ja Mensch, dieser BGB Moodcord, das klingt ja voll spannend und interessant, dann muss ich leider enttäuschen, denn wir machen in diesem Semester den, wir führen in diesem Semester den 20. Moodcord durch und das ist leider auch der letzte. Ähm, ist eine schöne runde Zahl, aber im nächsten Semester wird es leider keinen bgb mutquartz mehr an der Uni Köln geben. Aber man kann als äh, Zuschauer kommen und vielleicht Lust auf andere Mutkurs kriegen, oder? Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Ich kann auch Zeiten und Daten nennen. Ja, gerne. Ich weiß nicht, okay, also wir sind jetzt im November, also es ist ja schon sehr bald. Am 6. November haben wir unsere Auftaktveranstaltung, das Viertelfinale bei Osborne Clark hier in Köln im Halbfinale am 13. November sind wir in der Rechtsanwaltskammer Köln und haben da als Juroren den Geschäftsführer der Rechtsanwaltskammer Köln, den Präsidenten des Landgerichts Krefeld und einen Richter am Oberlandesgericht. Und dann sind wir im Finale im OLG am 28. November und da sitzt dann der Vorsitzende des Kölner Anwaltvereins, Professor Donner-Lieb. Und äh, Frau Ei eben auch Vorsitzende Richterin am OLG und ähm, auch Vorsitzende des Justizprüfungsamtes am OLG. Ja, vielen Dank, dass du hier ein bisschen berichtet hast. Und ja. äh, ich hoffe, weil ich ja auch äh, selber mal Moodcards mitgemacht habe und weiß, wie toll das für Studierende sein kann, ähm, dass wir dem einen oder anderen Lust drauf gemacht haben und äh, dass das ganz interessant war und sich möglichst viele Leute an den Unis, wo ihr das hier gerade hört, für Mood Courts äh, begeistern werden. Danke, Kevin. Bitteschön, ich habe zu danken.